Einen wunderschönen guten Morgen, meine Episode 172 aus dem Herbst 2019, die beackerte zuletzt das Thema der Textbearbeitung am iPhone, damals fürs brandaktuelle iOS 13. Heute frischen wir diese Gesten an der Bildschirmtastatur einmal auf, es hat sich nämlich so ein bisschen was getan.